Gutes äh, Arbeiten ist für mich Teilhabe, den Sinn des Projekts verstehen äh, und die richtigen Werkzeuge und natürlich noch die richtigen Menschen.